Ich habe von einem Zuschauer die Frage erhalten, wie man über seinem Video Hashtags einfügen kann. Das ist viel einfacher, als man vielleicht denkt. Ich werde dir auch verraten, wie man mit diesen Hashtags mehr Aufrufe und Abonnenten auf YouTube bekommen kann. Schau dieses Video außerdem auch unbedingt bis zum Ende. Am Ende des Videos werde ich dir noch ein kleines Geschenk machen. Das darfst du dir echt nicht entgehen lassen. Hey, mein Name ist Chris und ich habe mehrere Kanäle auf YouTube aufgebaut. Nun gebe ich auf diesem Kanal meine Erfahrung weiter. Abonniere also gerne den Kanal, um anderen YouTubern einen Schritt voraus zu sein. Wie erstellt man nun die Hashtags über dem Video und was bringen sie einem? Ganz einfach, du fügst in deiner Videobeschreibung an einer beliebigen Stelle deine gewünschten Hashtags ein. Nun werden die Hashtags automatisch in blauer Schrift über deinem Videotitel angezeigt. Du musst wirklich nichts weiteres tun. Einfach die Hashtags in die Videobeschreibung schreiben und das war's auch schon. Dann werden sie automatisch angezeigt. Maximal drei Hashtags können über dem Video angezeigt werden. Mehr solltest du auch wirklich nicht verwenden. Du kannst zwar mehr Hashtags in die Videobeschreibung schreiben, allerdings wertet YouTube bei über 20 Hashtags. Das Ganze schon als Spam und man kann mit Sanktionen rechnen. Also immer nur eine Handvoll Hashtags in die Videobeschreibung schreiben, da sowieso nur drei Hashtags über dem Video angezeigt werden. So, nun haben wir die Hashtags über dem Video. Was bringen sie uns? Diese Hashtags sind klickbare Links. Sie leiten zu den Top- oder auch neuesten Videos weiter, die auch mit demselben Hashtag bestückt sind. YouTube hat 2018 diese Funktion eingeführt, weil sie einfach tagesaktueller werden wollten. Instagram und Twitter haben es vorgemacht mit den Hashtags. Man gelangt ganz einfach sofort zu weiteren Videos zu einem bestimmten Thema. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten, damit mehr Klicks zu generieren. Erste Möglichkeit, nutze die Hashtags als eine Art Playlist. Vielleicht hast du ein bestimmtes Format oder eine Serie, die du auf deinem Kanal führst. Nun kannst du dir einen Community-Hashtag ausdenken, der wirklich einmalig ist. Ich könnte zum Beispiel den Hashtag creator verwenden. Ich könnte nun immer diesen Hashtag verwenden, wenn ich Fragen von meinen Zuschauern in Videoform beantworten möchte. Da der Hashtag einmalig ist oder noch einmalig ist, werden die Zuschauer auch nur Videos von mir finden und keine fremden Videos. Es sei denn natürlich, andere kleine YouTuber kopieren einfach meinen Hashtag, aber davon gehen wir erstmal nicht aus. Jetzt könnte ich meinen Zuschauern in den Videos mitteilen, wenn euch dieses Format gefällt, klickt einfach auf den Hashtag. Dort gibt es dann weitere Zuschauerfragen von mir in Videoform. Nun würden die Zuschauer theoretisch einfach weitere Videos von mir finden, wo ich auch auf andere Zuschauerfragen eingehe. Da sich die jeweiligen Zuschauer bereits dafür interessieren, kann ich also viel leichter Klicks auf weitere Videos zu diesem Thema von mir bekommen. Und die zweite Möglichkeit ist, du kannst die Hashtags als eine Art Traffic Quelle benutzen. Hashtags sollte man besonders bei trendigen Themen, News oder Ereignissen verwenden. Es gibt virale Hashtags, die man einfach übernehmen kann. Beispielsweise hätte man damals den Hashtag WM2018 verwenden können. Klickt man auf den Hashtag, werden wie gesagt sowohl die Top-Videos als auch die neuesten Videos angezeigt. Du erscheinst also automatisch unter Neueste Videos und bekommst somit, zumindest kurz nach dem Upload, mehr Klicks, wenn es ein populäres Thema ist. Das heißt, wenn Zuschauer bei einem fremden Video diesen Hashtag finden, könnten sie möglicherweise auch zu deinem Video gelangen. Genauso gut kannst du quasi das Suchvolumen eines größeren YouTubers in deiner Nische stehlen. Einige große YouTuber verwenden bestimmte Hashtags für Formate. Du könntest theoretisch diese Hashtags auch verwenden, wenn du ähnliche Videos machst oder ein ähnliches Video erstellt hast. So könnten dich die Fans der Konkurrenz auch finden. Aber Achtung, das kann auch zu Hate führen. Achte darauf, dass du nicht einfach wahllos die Hashtags von großen YouTubern übernimmst. Mach das wirklich nur, wenn du ein ähnliches Video wie diese YouTuber erstellt hast. Und jetzt mein Geschenk an dich. Ich halte regelmäßig Webinare, das sind quasi Webseminare, also Online-Streams, die ich halte, Livestreams, und die sind komplett kostenlos, da kannst du ganz einfach teilnehmen. Derzeit handelt mein Webinar davon, wie man YouTuber werden kann, ohne eigene Videos erstellen zu müssen und wie man damit Geld verdienen kann. So, ganz einfache Methode, du kannst ganz einfach YouTuber werden, ohne quasi dein Gesicht in, im Internet zu präsentieren und du kannst damit auch noch Geld verdienen. Und falls dich das interessiert, klicke auf den ersten Link in meiner Videobeschreibung. Die Teilnehmeranzahl ist allerdings auf 50 begrenzt. Mehr dazu auf meiner verlinkten Website. Ansonsten habe ich hier noch ein weiteres Video für dich, das dich interessieren könnte. Also dann bis zum nächsten Video. Ciao.